Le point de départ de ce projet est vraiment la, la collaboration entre deux institutions. Deux institutions qui ont des histoires très différentes. La Moderne Galerie, euh, qui est une institution ancienne, hein, puisque euh, les premiers achats remontent euh, au début des années 20. Et puis une institution jeune, récente, qui a ouvert euh, il y a eu un peu plus d'une quinzaine d'années, qui est le Mudam à Luxembourg. Et l'idée d'associer comme ça nos deux collections, c'était une manière de faire dialoguer deux époques différentes, c'est-à-dire des œuvres d'art qui viennent de l'époque moderne avec des créations contemporaines. Euh, le projet prend place dans les deux galeries du rez-de-chaussée au Mudam et le souci a vraiment été de mettre sur un même pied euh, des sculptures plus anciennes avec des créations contemporaines. Bien sûr, la, la nature des œuvres est assez différente, puisque les œuvres d'art moderne sont souvent des, des formats plus classiques. On va parler de, de sculpture, de peinture, euh, d'imprimé, lithographie, gravure ou photographie. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la collection de la moderne galerie est extrêmement riche. C'était vraiment passionnant de pouvoir découvrir ce fond, de pouvoir aussi piocher euh, au sein de cette collection qui est incroyable et qui retrace et qui donne une vision en fait de toutes les avant-gardes Euh, françaises et allemandes depuis surtout la fin du 19 e et puis toute la partie, euh, la première partie du 20 e siècle. Et on a eu la chance euh, incroyable de pouvoir emprunter comme ça un certain nombre d'œuvres, parmi, enfin pour certaines euh, qui font vraiment partie des chefs dœuvre euh, de la collection sarroise et de les mettre en dialogue avec notre propre collection. Nous avons, de la Grosse région, deux très qui très angelegt sind, eine unterschiedliche Geschichte haben, eine unterschiedliche Ausrichtung. Die Bestände des Saarlandmuseums, die konzentrieren sich vor allem auf die europäische Kunstgeschichte seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert und bilden schwerpunktmäßig den deutsch-französischen Dialog ab durch das 20. Jahrhundert. Und wir haben hier in der Nachbarschaft, im Mudam, ein, ähm, eine Sammlung, die viel internationaler ausgelegt ist, die viele ähm, junge Positionen konzentriert, die natürlich mit ganz anderen ähm, Materialien und Medien zu tun hat. Und ähm, es ist äh, sehr reizvoll, uns immer schon erschienen, diese beiden einander ähm, gegenüberstehenden Sammlungen in einen konstruktiven Dialog zu bringen. On a voulu comme ça composer un paysage visuel dans lequel on puisse tout à coup établir des correspondances entre des pièces qui ont été créées parfois à 100 ans d'écart, mais qui pourtant ont vraiment des échos, euh, qui résonnent aujourd'hui de façon euh, très pertinente et très juste, non seulement d'un point de vue visuel, mais aussi par rapport à la démarche des artistes, puisque chaque artiste finalement s'inscrit dans son temps, euh, il réagit à des événements historiques, à un contexte social, et il apporte des réponses qui sont souvent euh, très expérimentales. Euh, je dirais qu'un des fils conducteurs finalement de la création, c'est cette volonté d'expérimenter des nouvelles choses, d'avoir un regard nouveau, d'arriver à casser un certain nombre de codes, euh, de détourner les normes. Et en cela, les artistes euh, d'un siècle à l'autre euh, se répondent euh, avec beaucoup de, de justesse. Je ich denke die Herausforderung war natürlich auch, dass wir jetzt durch unseren Erweiterungsbau eine neue Architektur haben und dann in die neue Situation versetzt worden sind, tatsächlich ähm, zeitgenössische Kunst zu präsentieren, die bis dahin im Saarlandmuseum nicht gezeigt werden konnte, weil sie so raumgreifend ist, weil sie so äh, große Dimensionen dann auch einnimmt. Und das ist tatsächlich auch ein, ähm, ja, im Grunde eine, ein Kriterium gewesen, um diese Auswahl zu treffen, dass wir sehr viel Installatives haben, Videokunst, Klangkunst, Lichtkunst, also tatsächlich dann auch alle Medien da abzudecken, die wir ja in unserer eigenen Sammlung in Saarbrücken so nicht vorzeigen können. Also wir hatten ja die Möglichkeit, uns da in so eine Art Ping-Pong-Spiel auch auszutauschen, also auch die eigenen Erfahrungen mit einzubringen ins Gespräch und die Auswahl, die wir dann gemeinsam mit Marie Noël getroffen haben und ähm, das war im Grunde ein sehr kreativer Prozess, der uns ja immer wieder auch ähm, neue Facetten der anderen Sammlung gezeigt hat. Und so ist tatsächlich ein Gebilde entstanden, hier ist es sehr stark eben auf ähm, die Themen der Figur ausgerichtet und auf das Thema der Architektur, also auch der der Formen, der abstrakten Formen, die sich da über die Jahrzehnte entwickelt haben. Und bei uns ist es tatsächlich jetzt dieses Thema der Beziehung selbst geworden. Also ich ähm, habe mich sehr gefreut, dass immer wieder Werke aufgetaucht sind bei der Recherche, die mir gezeigt haben, dass es auch um viel Zwischenmenschliches geht äh, bei den Künstlern, die hier gesammelt wurden. und diese Relationen und ähm, Beziehungsgeflechte, die sich da auch aufzeigen lassen in der Ausstellung, die sind jetzt tatsächlich auch in Saarbrücken zu sehen. Ja, mir scheint auch, dass ähm, man sagen muss, es gibt faszinierenderweise bestimmte Themen, die einfach so existenziell sind und so zentral, dass sie die Künstler aller möglichen Zeiten immer wieder auch bewegen und motivieren zu ähm, kreativer Schöpfung und ähm, so etwas wie Körper und Raum, ähm, das äh, ist tatsächlich ein Thema, an dem bis heute auch junge Künstler arbeiten, äh, mit den Medien ihrer Zeit in einem neuen Fragehorizont. Und das war die äh, spannende Herausforderung, ähm, zu schauen, was ist heute ein Bild von dem Umgang des Menschen mit der Landschaft oder was ist heute eine adäquate Form auf Gewalt zu reagieren, auf gesellschaftliche Zwänge zu reagieren. Und ähm, da gab es sowohl thematisch als auch interessanterweise formal dann überraschende Parallelen. Und die haben wir gemeinsam recherchiert und ähm, haben die im Gespräch, in der Diskussion offengelegt und äh, auf diese Weise dann ähm, ja, sehr, sehr schöne Konstellationen zusammen erarbeitet. Alors, parmi les œuvres euh, du Sarland Museum qu'on a eu la chance d'emprunter, il y a une peinture que j'aime tout particulièrement, c'est une peinture de Max Ernst qui s'appelle « Ils sont restés trop longtemps dans la forêt ». C'est une peinture de, de petit format, enfin d'un format moyen, dans lequel on, on distingue des silhouettes, euh, visiblement euh, anthropomorphes, mais qui semblent être sur le point de se métamorphoser, euh, des êtres hybrides, en tout cas quelque chose de plus organique. Et là, Max Ernst, c'est vraiment euh, cette peinture euh, qui est liée au, à l'univers surréaliste dans lequel le rêve, l'inconscient a une part très très importante et on sent que finalement c'est une invitation à, à, à se laisser aller, en tout cas à, à laisser libre cours à, à son imagination et à aller peut-être au-delà des normes habituelles. Et il y a quelque chose où finalement la forme va elle-même générer une sorte comme ça de, euh, de flux de la pensée. Elle se situe dans l'exposition à proximité d'un ensemble de maquettes architecturales. Alors maquettes architecturales c'est assez surprenant mais elles sont elles-mêmes quand même assez particulières. Elles ont été créées par un architecte qui est assez peu construit, qui s'appelle François Roche, mais qui à chaque fois a imaginé l'architecture ou les bâtiments de façon spéculative. C'est un peu comme une sorte de scénario fictionnel dans lequel on pourrait imaginer des, des usages nouveaux. Et alors ces maquettes architecturales, elles ressemblent à des co quelque part, elles ont vraiment des formes organiques, visuellement c'est extrêmement beau, et dans son principe, euh, il voulait s'éloigner d'un euh, schéma directeur, d'une planification où l'architecte va décider des formes et de ce fait influer sur les usages qui peuvent être faits. Pour lui, c'est plutôt la forme qui doit s'autogénérer et finalement les désirs et les usages des habitants qui doivent Euh, avoir comme ça, euh, être le, le, le fil conducteur pour déterminer une enveloppe et un principe d'habitation. Donc là, on a vraiment deux artistes qui opèrent dans des champs très différents, mais qui laissent libre cours à une forme de grande liberté, euh, à celui qui regarde ou encore à celui qui serait potentiellement l'usager. Ja, wir hatten ähm, die schöne Möglichkeit, Tanja, Tanja Bruguera ähm, einzubeziehen in die Präsentation unserer Dauerausstellung und sie gegenüberzustellen mit Georges Brack und Pablo Picasso. Das heißt, zwei Werken, die ja auch aus einer sehr, in einer sehr schwierigen ähm, Situation. Kriegssituationen, im Grunde entbehrungsreichen Phase dieser Künstler entstanden sind. Tanja Bruguera reflektiert in ihrem Werk die eigene Vergangenheit in Kuba, die ähm, Ausbeutung, die den Kolonialismus, all diese Geschichten, die damit reinspielen. Also ich denke, das sind, das sind sehr sehr starke Bilder, die nebeneinander bestehen, aber sich auch ergänzen und hier noch mal einen ganz neuen Dialog aufmachen und auch dafür sorgen, dass man sich jetzt ähm, vielleicht auf andere Weise auch mit der klassischen Moderne noch mal auseinandersetzt. Also weil natürlich da auch die Bildsprache nochmal andere Fragen aufwirft und vielleicht auch noch eine intensivere Wirkung hat mit dem zeitgenössischen Publikum. Das ist mit Sicherheit auch etwas, was wir immer im Blick haben müssen, dass wir auch unser Publikum ansprechen.